Christian Blenker im ARD-Studio Stockholm, lassen Sie uns die Geschichte noch einmal aufrollen. Wie wurden diese Lecks bemerkt? Ja, zunächst durch einen Druckabfall in den beiden Pipelines, also die dänische Energiebehörde kann den Druck messen. Ähm, und äh, als der Druck nachgelassen hat, hat man das dänische Militär informiert und äh, Kampfflugzeuge haben dann über der Ostsee Bilder und auch Videoaufnahmen gemacht, die dann tatsächlich gezeigt haben, dass Gasblasen entstehen in der Ostsee. Also da ein großes Leck offenbar unter Wasser ist. Und ähm, für den Hintergrund, diese beiden Pipelines sind ja äh, gar nicht in Betrieb. Also die Nord Stream 2 ist ja kurz vor äh, den, in, in der Inbetriebnahme gestoppt worden und die El Pipeline Nord Stream 1 ist seit September gestoppt und trotzdem beinhalten diese beiden Pipelines Gas. Also man schätzt allein bei der Nord Stream 2 etwa 300 Millionen Kubikmeter und dieses Gas tritt gerade in der Ostsee aus. Es wurde ja mittlerweile auch von möglichen Explosionen berichtet. Welche Gefahren bestehen für Natur und Schifffahrt? Ja, diese äh, Theorie der Explosion ist noch relativ neu, die kam am Nachmittag. Seismologen haben ja mehrere Messstationen äh, und ein schwedischer Forscher hat nun äh, gemeldet, dass Explosionen am Montag gemessen worden seien. Äh, dieser Forscher ist sich auch sehr sicher, weil man kann es von der Wellenform vergleichen, man hat das mit äh, Militärexplosionen äh, abgeglichen. Deshalb gibt es jetzt diese Theorie und die Gefahr ist klar, da wo Gas austritt, gibt es zunächst eine Explosionsgefahr, aber es gibt auch äh, die Gefahr für die die Schifffahrt. Wenn sich Schiffe dieser Gaslecks nähern, dann kann der Auftrieb gestört werden, also äh, die Fahrt kann äh, gefährdet werden. Deshalb hat, haben die dänischen Behörden da jetzt eine Sperrzone eingerichtet, dort wo dieses Gas austritt. Das ist die aktuelle Situation, aber was ist über die Ursachen der Lecks bekannt? Also im Moment äh, ist man noch vorsichtig. Mette Fredriksen ist ja gerade in Polen, um dort eine andere Pipeline äh, in Betrieb zu nehmen. Und sie ist natürlich äh, sofort gefragt worden, was sie davon hält. Ähm, und äh, es ist natürlich klar bei dem Befund von drei Lecks an zwei Pipelines und diese Lecks haben einen, einen örtlichen Abstand zueinander, ähm, dass das schon komisch ist, sagen wir es mal so. Und äh, Mette Fredriksen selbst sagte, sie glaubt da nicht an einen, einen Zufall ist noch vorsichtig bei dem Wort Sabotage. Äh, anders sind äh, die Politiker in Polen gerade unterwegs, die sie da besucht. Da hat man dieses Wort sehr schnell in den Mund genommen. Aber Stand jetzt ist das noch nicht bewiesen. Es gibt eben die Theorie der Seismologen, dass es zu einer Explosion äh, gekommen ist am Montag. Wer diese Explosion ausgelöst hat, das wissen wir Stand heute noch nicht. Wie laufen da jetzt die Ermittlungen ab? Das ist natürlich extrem schwierig bei dieser großen Menge an Gas. Wenn man die Bilder von oben sieht, da sieht man einen Durchmesser von aufgewühltem Wasser in etwa von 100 Metern oder mehr. Das ist unmöglich, dass der Taucher jetzt zu diesen Lecks abtauchen und die genau untersuchen. Ich denke, man muss abwarten, bis der Gaszufluss aufhört, also bis wirklich das ganze Gas ausgetreten ist. Erst dann wird es möglich sein, wirklich zu der Rissstelle oder zu der Leckstelle abzutauchen und die genau zu untersuchen. Es gibt auch erste Experten, die sagen, es ist eigentlich schwer zu glauben, dass das ohne Fremdeinwirkung passiert ist, weil diese Rohre liegen ja 70 Meter unter der Wasseroberfläche, sind extrem robust. Und wenn jetzt so viel Gas austritt, spricht das für ein extrem großes Loch. Aber wie gesagt, bis das angeschaut und untersucht werden kann, wird noch eine Zeit vergehen, womöglich erst in ein paar Tagen. Diese Lecks sorgen natürlich für eine große Verunsicherung, gerade wenn man sowieso auf diesen Gasmarkt schaut. Wie reagieren die skandinavischen Regierungen jetzt? Also sie sind extrem beunruhigt. Es gibt zum einen ähm, die Nachricht, dass das erstmal keine Auswirkung auf den Gasmarkt selbst hat. Denn diese beiden Pipelines sind ja nicht in Betrieb. Das heißt, man kalkuliert derzeit ohnehin mit Gasmengen, ohne diese Nord Stream äh, Pipelines zwischen äh, Russland und Deutschland. Aber ähm, der Verdacht der Sabotage, der beunruhigt äh, natürlich Viele, also die dänische Regierung und die schwedische Regierung, haben Krisenstäbe eingerichtet. Ähm, die Unglücksstelle ist erstmal abgeregelt, Aber man sorgt sich natürlich auch um die gesamte Energieinfrastruktur. Dann denkt man einmal dieses Szenario weiter. Ähm, wenn das eine Sabotage gewesen sein sollte, äh, ist eben die Angst groß, dass auch andere Infrastruktureinheiten betroffen werden könnte. Deswegen haben wir heute besorgte Statements gehört. Aber die alle sagen, noch ist das nicht aufgeklärt. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank, Christian Blenker.